Die CDU will sich nach der Niederlage bei der letzten Bundestagswahl auch inhaltlich neu aufstellen. Parteichef Merz präsentierte heute Ergebnisse einer Mitgliederbefragung, die in ein neues Grundsatzprogramm einfließen sollen. Etwa 66.000 CDU-Mitglieder hatten sich in den vergangenen Wochen zu grundsätzlichen Wertefragen geäußert, aber auch zu Themen wie Umwelt- oder Europapolitik. Eine halbe Stunde für die CDU. So viel Zeit mussten die Mitglieder aufbringen, um an der digitalen Umfrage für das neue Grundsatzprogramm teilzunehmen. Entsprechend zufrieden ist der Vorsitzende der Programmkommission mit der Beteiligung. Ich dachte, mein Gott, wenn da jetzt nur ein paar tausend Mitglieder mitmachen, wo kommen wir da hin? Also es ist ein sensationelles Ergebnis, das von 240.000, die angeschrieben wurden, beziehungsweise über Mail haben wir das dann gemacht, Digital 66.000 mitgemacht haben, das sind mehr als ein Viertel. Eine zentrale Frage war die nach der aktuellen Bedeutung des C im Parteinamen. Gut drei Viertel der Befragten finden es wichtig, dass sich die CDU weiter an christlichen Werten orientiert. Die Partei solle sich vor allem für folgende Ziele einsetzen. Auf Platz 1 landet das Engagement für Freiheit, gefolgt von dem für die Würde des Menschen, sowie für Respekt, Anstand und Fairness. Der CDU-Vorsitzende ist stolz auf das Ergebnis. Die Partei lebt, die Partei arbeitet, die Partei diskutiert mit, die Partei denkt mit. Und das ist genau der Prozess, den wir jetzt angestoßen haben. Inhaltlich stehen laut Umfrage die Themen innere Sicherheit, Energieversorgung und Bildung ganz vorne. Die Mehrheit spricht sich für den Ausbau der Erneuerbaren und mehr Energieeffizienz aus. Aber auch für die dauerhafte Nutzung der Atomkraft. Die Mitgliederbefragung war ein erster Schritt. Im Sommer folgt ein Parteikonvent. Bis zur Europawahl im nächsten Jahr soll das neue Grundsatzprogramm fertig sein.